Bereit für die Digitalisierung? Herzlich Willkommen zum MOOC Digitales Talentmanagement. durchgeführt von der Universität Mannheim, der Mannheim Business School, SAP und TTS. Entdecken Sie, wie sich durch Digitalisierung das Finden, Entwickeln und Binden von Mitarbeitern weiter professionalisieren lässt. Zusammen mit Experten aus Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft Lernen Sie eine Vielzahl von Beispielen, Konzepten sowie Methoden für Ihr Unternehmen kennen. Wir freuen uns auf Sie!